Was geht? Herzfunktionen neu für Minecraft Hardcore. Yeah, ja. Hardcore. Leon, was haben wir Hardcore? Hardcore, Hardcore, Hardcore. Ich bin hier her. Mike, komm her. Nein, ich habe keine Rüstung. Ne, ne, okay, komm mal, komm mal. Echt? Ja, komm mal. Nein, Digga! Ich habe noch vier Herzen, ne, fünf Herzen. Hop, alter. alter wie viel macht das? Leon, wie viel macht das? Oh mein Gott, ich habe kein Wasser. Leon, Leon. <lacht> nein, alter. Wie Herzen. Äh, Drei halb. Mehr Schaden als du. Ja, okay Leute, ihr habt gemerkt, unsere beiden Rüstungen ist kaputt. Ja, nur bei ihnen, nur bei mir glaube ich. Leon, ja, Leon gib, mir ist ja kaputt. Leon, Leon, Leon, gib mir einen Teil der Rüstung, weil, ich ja. muss, weil wir müssen in die Höhle gehen und Eisen holen, denn Leon hat unser ganzes Eisen für den Ambus verbraten. Und ich gehe Eisen holen, ich, ich, ich, ich Leon, ja, die, die Höhle. Ja, aber ich, ich komme mit und da hat man <lacht> Der Er heißt wirklich, so willst du mal sehen? Aber habe wieder. Abgezogen! ich wieder. Abgezogen. soll Nein, Ich habe einen Stein, ich werde nicht, nicht, nicht, nicht zögern, es zu benutzen. Mike soll ich schlagen? Nein, nein, nein. Gib her, gib her, gib her. Da, ich <lacht> Ich will jetzt Abend gehen. Ja, ich habe kein Essen mehr. <lacht> ich gehe diese Schweine killen. Tschüss. Okay. Nee, ich töte das Hühner. Äh, nee, Hühner farm ich. Nur no, ich habe gekillt. <lacht> Solange du die die ich farme nicht tötest, ich ich darf ich, jetzt ich von den Berg runter. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich kann den Berg nicht so runterspringen wie sonst immer mache. Ganz toll, ja, ganz toll. So du meine Rüstung oh, ich sehe einfach alles gerade. Nein, weil ich mein Gamma hochgestellt habe. Was Ist Gamma? Ist da? Gamma ist da. Was hast du mit deinem Bizarra? Ja, es wird nachts und ich suche nach Essen und ich bin weg. Okay, weit weg, da kann ich nicht Aber ich bin weg von unserem Haus und das ist mit Clay, Leon. Wir können Blumentöpfe daraus machen. Und dann unsere Nein, bau das Clay mal ab, baue das Clay mal ab und tu das in die Kiste. Ich hab Lapis wieder gefunden. Okay, super. Warte, ich hab ne Steinschaufel, ich bau die... die an, ich ich bau ab. Beste Qualität, beste Deutsch am okay, Start. Leute, beste Deutsch ich, ich Deutsch, immer bei mir. alles ich voll kein Luft, okay. Geil, Alter. Scheiße, mal, Alter. Ich hab War voll weg. viel Play. Ich nehme einen Snackzacker mit, okay? Nein, ich hab Gold gefunden, habe aber keine Eisenspitzhacke dabei. Krass. Hallo, ja, nimm doch meine. Kein Snicker. Wie viel ist hier denn? Wie viel Clay ist hier denn, Leute? Alter, wenn mal Clay ja. vorkommt, dann ist es richtig oft. Nein, Ey, das könnte Clay könnte ich gut für den Enchanterraum benutzen. Ja, Leon Hilfe, es wird nachts und ich habe nur eins, der äh, ein Hühnchen und das, ich habe gerade ein paar Ruckler. und ich muss nach Hause rennen. Ich renne zu nach Hause und dann fällt ich und dann äh, gehe ich schlafen. Leon geht sich eben ausloggen. Dann? Du kämpfst einfach ganze Nacht im Haus, weil ich komme jetzt auch zurück. Ja, aber ich, kann ich. Essen und verhungere ich gleich. Ja, dann tu dir was braten. Ja, das ist ja Leon. Ich kann nicht ich Ey, kommen. wieso kommt denn hier ein Baby-Zombie? Oh Gott. Scheiße. Sorry. Scheiße. So, ich werde jetzt erstmal unser Clay braten und dann drauf die Blöcke machen, Nix. Scheiße, steck dich hoch, Leon, steck dich hoch. Ich ja, hab wie viel Herzen. Äh, ich muss mich gerade vom Skelett stecken was nicht gerade schlau ist. Ich ein ein bisschen weiter, weil du. Oh. Leon, ich wollte dein Haus weiter, okay? Ja, okay, gut. Nein. Doch mach ich grad. Mit so. Alter, ich werde gerade. Leon Skillista Lil Lil Skillista. Ich habe dann Sachen bisschen fertig gemacht. Da hofft du bestohnt auf mich, Daddy? Das ist der Peter. Der ist da. Warte, warte, warte. Hier haben wir für die Leute, die das nicht wissen, das ist unser Grabstein. Rip Peter. Der starb bei Ace von Leon. Nein. Worum stapeln denn, Leon? Hier. Oh, hier okay, ja, Leute, okay. Das nächste Mal, wenn wir einen Villager-Zombie finden, bauen wir dem ein richtiges Gehege. Genau, Leon, ja? <lacht> haben wir eigentlich Clay? Ja, haben wir. Ich kies hier, Federn da und Sticks da. Leon, haben weißt was, du, was ich vorhab. Was? Ich baue jetzt, äh, bis zu Flintstone. Flintstone, Okay, das geht. Hast du okay. gerade Clay gesagt? Ja, Clay. Ich wollte ja. jetzt drauf. Day ist Kies. Äh, Erny nee, Feuerstein Ton. Ja, das macht man aus Kies, nicht aus Ton. Ja, das haben wir. Du hast aber Clay gesagt. Du okay. Clayest Ton. Sorry, ich bin behindert. Gut, Englisch. Was? Englisch? Oh nein, es ist einfach wirklich nachgeil kann so, nicht. So. I can't be at home. <lacht> Zombie Villager. Schön für dich. den Goldapfel von Peter. Oh ja, warte, ich werde jetzt eh... Leute werden verrecken, der erste Skelett und Leon will ja, dass ich hier starre. Hab ihn. Ich nehme ihn. Aber wir noch eh erstmal Dings krank, trank, ne? Hä, hey, nein. Jeder kann, das kann man mit Leonas, ist... ich sehe dich gerade. Leon ja, das ist eine Hexe. nee das ist keine Hexe. Das ist ein Ding Ja, ich, ich kenne den Creeper, auch wenn ich low bin. Auch wenn ich richtig, richtig low bin. Bist du denn? Hinter dir. Nein, hier, vor dir. sie schön runter. Geil. Ja, geil. Hey, was geht, man? <lacht> nein! Ich kill. Au, oh, Ab Du hast mich haben. geschlagen, Digga. Du hast ich auch keine Rüstung, Mann. Sorry. Hey, was geht man? Leon ja, ist ein normaler Zombie, den kill ich eben. Dann esse ich will echt einfach das Fleisch von dir... Den... Ah, Leon! Der Village Zombie verfolgt mich! Wie ist der ja. Warte kurz. mehr. Leon, aua, der macht zwei Herzen Schaden. Scheiße, ich bin, ich bin jetzt ähm, Dings am hungern. Hier Leon, schau, das passt dazu. Das Mike rennt ganz weit weg, ganz weit weg. So, Targete mich, Mike, du sollst wegrennen, Mann! Ja, ich gehe ins Haus. Ja, da darf, kann er. könnte er dich nicht mehr targeten, oder? Nein, kann er nicht. Er ist ja, er ist ja nicht schlau. Ist jetzt mal wieder auf mich getarget. Hallo. So Leute, wir machen unsere ersten Tricks. Hi. Aber oh, wie baut man die? Leon? Baut man Ach so, vier auf den. Ich dachte jetzt alle. Ja, endlich, danke. Ja, ich das hab mal. sieben Bricks. So, schau, ich hab Bricks. Ich bin ne. Geil. Geil, Leon. Viel Spaß, ne? Ich schön ein bisschen ja. hier drin. Ja. So, jetzt ja, ich muss ich erstmal. Ja, ich esse den Goldapfel. Goldapfel. Leon, wo ist unser Rahmer? Achso, der hast du ja also, eigentlich genommen. Ja, nicht mit Kugelfisch Puffy nennen, okay? Wo ist unser Ambus? Leon, wo ist unser Boss? Den hab ich im Inventar. Wieso? Leon, ich verhungere gerade wirklich. Literat Zombie ist eingebaut. Ich hätte jetzt ein Apfelmegal. Na, ja, okay, kannst du mich haben. So, das kann ich auch endlich. Ich esse noch wissen, verhottet das Fleisch, ne? Muss ja, ja. nicht irgendwie nähern. Ja, Gepär! Ich habe nur noch eins. Ich hab keins mehr. Ah, auf einmal, ne? Hier Leon, hier habe ich die Bricks. Bitte haben. Schau hier. Ja, mal die sind, ja, die sind richtig geil aus, gell? Ne? Mhm. auf mich zu boxen. Ne? Dann gib mir Essen. Ich verhungere. Ich hab kein Essen. Man. Nein! Okay, ich geh jetzt schlafen. Du gehst eben auf. Ganz kurz für 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Oh, machst du wieder wenigstens Clay. So, jetzt hol ich erstmal ein bisschen Essen wieder. Weißt du, was mit mir auch gerade aufgefallen ist? So, das Gartenskeletz verreckt. Leon, ja, das ist ein Creeper, der sieht mich, glaube ich. Sieht er mich? Jetzt sieht er mich, wenn ich ihm da rangehe, Ne, Mike ist sehr schlau. Ja, ja. Das ist noch ein Creeper. Super Leon, ich bin im Creeper umgeben. Wieso explodierst du? Ich war nur weit weg. Mann, ey, du machst alles kaputt, putti kaputt. Wo warst du? Und hier ist noch ein Leon. Zwei Creeper sind da. Easy, komm, ich mache, ich mache, Yolo, komm her. Und der liege, und der. Ich will das Projekt beenden. Ich habe wirklich keine Rüstung mehr. Das macht keinen Sinn. Wo du denn? Shit, shit, shit, Leo, Leo, Leo, Leo. Wir ah! verrecken, Mann. Wir verrecken. Bam. Zwei Gunpowder, drei sogar. Easy. Siehst du, Leon? So weg man heute. Mann, man, man, man, man, man, man, man ein bisschen Schweinefleisch kaputt, also ein bisschen Schweinekillen. Egal, ob wir nicht mehr viel haben, ich brauche einfach Essen. Ja, das ist mir scheißegal. Ich gehe ein bisschen ja. weiter weg, okay? Dann suchen wir Tiere. Ja. Hier sind Hühner. Das ist gut. Egal was für Tiere, wir müssen einfach alle töten. Ja, kannst du ich machen. Wie geht's, Franz? Franz? Haben ist Franz? Ey, Franz ist einfach auch tot. Was will Franz? Was ist unser neuer? Wir willen Edge Zombie. Also easy. Ist es Bondi? Darling. Ja, weil so kein Name Tag gibt's. Wenn du die Name Tag -T -t -t -t -t -t Tag Tag gibt's. Was? Okay Leon. Hab wir's mal. Ja, was sind da nicht, Mike? Ach ich? Ja du. Niemals. Doch. <lacht> ich habe das ganze dann lang. Ja, ja, ey, die Folge ist ja schon zu Ende. Kürbis ist schon wieder. Ich nehme die Mütze, Alter. Schade. Leon, ich Geil. weiß gerade nicht, wo ich bin, aber rest in peace. Geil. Egal, ne? Ich glaube, das Schwein schon angehört. Äh, ange äh, no. Das sind so viele Tiere, ich muss sie alle killen, ist mir jetzt egal. Aber ich mach sie mit meinem Zerschnitzler, weil dann brennen sie und dann muss ich nicht mal extra noch in die Dings tun. Hier ist Zuckerrohr, aber... Alter, wir haben zu viel Zuckerrohr, Alter. Wir bauen noch nicht. Nimm einfach mit. Wir sind rich. Mit. Nein, nein, nein, wir sind rich, Bitch, Alter. Wir bauen noch nicht. Die schämen wir können uns einfach zu Hause, Digga. So. Die brauch ich gleich. Wo ist mein Wasser einmal? Als, als ob der überlebt über hat, der war okay. Wenigstens hat der eine Dings geworbt. So. Mhm. Leute, ich würde mal sagen, wir nehmen die mit die Kürbisse. Ich hab eh welche im Inventar, also Kosten? ja ungewicht. Kostet, ne? Ja, eine Mannung noch. Ich gehe einfach weiter, egal wo Leon ist, nochmal ein Ich habe ein Hühnchen gespawnt, cool, geil. Ich soll schon an mich Ist Ich hab Schott an Nein, Nein? Okay. Halt. Was Helm oder Schuhe? Äh, Schuhe ist äh, mehr mit ähm, Verteidigung. Aber Helm ist halt für äh, No. Ähm, Hat die no schon Schuhe gemacht? Hm. So Faser Vorling? Ja, Digga. Fix Protection? Nein, Leon, du bist so fies. Gut, ich habe hier eine ähm, ganz viele Hühner gefunden, ja, also ne, ist schon geil, Sch -sch schon geil. Ja. Ich werde aber sehr viele mitnehmen, damit ich erstmal fünf Folgen oder so nicht mehr äh, machen muss oder sogar erst warten muss, bis wir ein Livestream machen. Ich weiß sogar gar nicht, ob wir den Livestream überhaupt machen. Ich weiß ja nicht mal, ob wir bis dahin leben oder ob ich bis dahin überhaupt meine Skills endlich mal durch. Oh, ein Kuh! Oh God, die Nein, wir tun die züchten. Nein, wir killen. Nein! Doch. Wenn wir noch eine finden, haben wir Leder. Wieso unendlich Leder. so unendlich? Wie sollen wir die mitnehmen immer... Die sind weit weg. Ich bin immer noch weit weg. Das weißt du noch, oder nicht? Es sind drei oder so. Ich kill jetzt erstmal. Hier sind vier. Bis jetzt vier gesehen, ich kill eine. Batsch! eine habe ich. Was weiß ich, Mac? Was brauchen wir jetzt nicht leute Den setzen wir nicht. Jeder hat hat's aber nicht geklappt leider. Okay, was könnten wir noch mit. Ja, die Granitiger, wir brauchen Granitiger. Immer noch keine Leder, Mann. Du bist einfach scheiße. Wir sind nur zwei Kühe. Was machen wir, Leon? Wir können die jetzt nicht züchten. Diese Autos sind zu weit weg. Ich habe doch Hühner gezüchtet. Ich bin noch gerade Hühner am züchten. Ja, aber wozu Hühner? Wir brauchen hier äh, links. Kühe. Ich suche noch weiter im Kühl. Die Folge ist eh gleich zu Ende, von daher. Ich kann nicht echt Nein, Baby -Hühnchen. Lassen, Ja, echt Die Folgen alle sind. Die Folge habe ich natürlich auch nicht in mein neues Mikro, weil der Lehrer unbedingt wollte, dass wir drei Folgen hintereinander machen. Also aufnehmen. Hochladen, ist Ich will auf immer weiter und immer weiter. Oder soll ich hier so langsam könnte ich. Langsam könnte ich Nahrung gebrauchen. Ich hab ja Nahrung. Aber ich suche nach Kühen, meine... Die du noch. L egal, oh, züchst ja, bitte. Das die Kühe. Du hattest ja irgendwo in anderen Orten ja noch mehr Kühe gefunden. Nee, hatte ich nicht. doch Du hattest in, in meiner Folge, hattest du doch gesagt, ah, Kühe, ich habe gesagt, kill alle. Hey, sterben Hühner von Dings One Hit. Nee, du hast mir nicht zugehört. Ich ja, mir noch... ja. ja, ich bin gerade am züchten. Ja, aber du hast doch noch andere Kühe gefunden oder nicht? Ja, weiß ich gerade gar nicht mehr. Egal, ich bin sie jetzt. Ja, kläre okay, einfach alle. Bin ich ein Leder? Bitte ein Leder, ein Leder. Ja, ich habe zwei Leder bekommen, Leon. Wir können zwei Bücher rausmachen. Ich komme wieder zurück. Ich hoffe, ich finde den Weg noch. Ansonsten haben wir reingeschissen. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin oder eben nicht. Dann war es auch mit der Folge. Und dann werden wir in der nächsten Folge in der da gehen und mal so riecht, also erstmal meine Rüstung nachmachen. Leon hat hoffentlich gefarmt. Und dann. für dich. Schuhe für dich. Nur. Ja, ich habe mir noch eine Hose gemacht und Schuhe, weil ganz das einfach. Ist gemacht, das ist so... Ich gehe für dich gleich noch nachher noch mal fahren. also wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Ja, aber dann gehe ich bestimmt nicht alleine hier links der ich in deine Richtung da wo du gegangen bist du bist noch nach hinten gegangen oder nicht? ich glaube ich bin in Richtung Wüste gegangen ja wo, ja Wüste? wo ist denn Wüste bei dir? dann ja, sage ich dir nachher okay. also wenn du da bist die Folge ist schon zu lang oh, egal ich muss nach Hause kommen ich will jetzt nicht einfach so ausloggen okay leider ist wird gleich wieder Nacht ich bin in einem Wald und ich sehe auch okay ich sehe unseren Berg unser Wasserberg ich bin wieder in der Nähe das, nee, das ist kein Creeper das ist nur ein Grashalm, wo ich ge habe ge ge hab, genau, ja. Ich das wollte ich auch sagen. Ich hab 27, ähm, Hühnchenfleisch und vier Schweinefleisch. Also easy peasy, easy ey, jetzt kommen die alle hier hin! Ja, ein bisschen nicht beim Spawn, also bei uns. Dankeschön, jetzt seid ihr alle reingerannt geil. Okay, so, klar, ich, ich musste gar nicht was machen. Okay. Oh, das also, ein Wasser Hühner, aber das ja. so. Ah, Leon! Hier! Hier! Leon! Komm! Kuscheln! Ja, wir müssen kuscheln! Kuscheln! Das kuscheln! Oh danke! Oh, ich kann ihn nicht aufnehmen. Äh, Leon! Nehmen Sie mal ganz kurz. Ich muss mal eben im Inventar. Leon, die äh, Leute, die Folge ist noch gleich zu Ende. Ich kann eben mein Inventar. Ein bisschen. Hier ist Leder und hier ist Redstone. Und hier ist Gunpowder. Und hier sind Knochen und hier sind Federn und hier sind noch mehr Federn. Und da nehmen wir deine Schuhe raus. die Schuhe und die werde ich anziehen, obwohl die Leon schon kaputt gemacht hat. Egal, Leute. es euch gefallen hat, gebt eine positive Bewertung. Äh, tschüss. Nein, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt ein Abo da, haut rein, Leute und tschüss. Wert und kommentieren nicht vergessen. Nein. Tschüss. Okay.